<lacht> Lol. was? Hey Judy, was gibt's? B. Kannst du herkommen? Jetzt gleich? Ist was passiert? Ja, komm bitte. höll, höll, höll, höll, höll, höll, let's go. Diese Jacke, Alter. Wie <lacht> ging nochmal... Ah. Mit R. Okay, wir müssen jetzt erstmal... zu dieser Kapelle. Ich weiß nicht, ob das... die richtige Mission ist, aber... Machen wir einfach mal. Ich glaube, ich muss da hier vorne runter, ne? Okay, wo bin ich jetzt hier? Hä? Da wird irgendjemand dich? Oder soll. Ich verstehe gerade nicht. Etwas später. Lol, was ist das denn? Genau. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber... Okay, auf geht's. So, die haben alle so ein bisschen einen französischen Akzent. Oh, lol. Könnte immer noch schlimmer sein. Ja, sieht schon nice aus. Ist nicht auf den höchsten Einstellungen, weil ansonsten wird es mit der Aufnahme nicht funktionieren. Oui, oui. Alles klar. Ich glaube, es ist kein Französisch, aber was... Aber was ähnliches. Ich denke nicht. Guten Tag. Mr. Hens meinte, dass ihr Söldnerarbeit für mich habt. What the? <lacht> er hat's einfach schön in den Mantel gesteckt. Sollte Das ist ja mega nice. Wäre nice, wenn man sowas irgendwie fliegen könnte. Also, der ist hier anscheinend sehr bekannt. Was soll das? Erst sagst du mir, was du hier abziehen willst. Du nimmst den Job, du machst, was ich sage. Verleg dich sofort. B. ziel gerade fast geschafft, war jetzt kein Scheiß. Okay wird schon gut gehen. schade ich dachte ich könnte irgendwie Dumme rumgehen ich habe keine Ahnung ob das irgendwas das ist äh ach so Victor Nein, Victor äh besser bekannt als Victor Victor er ist Tech-Profi und der wohl beste Ripper-Dog in Night City Falls ja schon mal in einem Video war, äh, um jetzt Infokarte. Mal gucken, was da so abgeht. Ich denke mal relativ viel. Wo soll ich eigentlich langlaufen jetzt? Ah, Luftlinie. Let's go. Ich soll mich jetzt mit den Leuten von dem Typen da treffen. Ich habe keine Ahnung. Ah, alles klar. Ne. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage von hinten. Okay, ab in die Mall. Oh, lol, das wird glaube ich nice. Okay, Ich versuche erstmal mit Nahkampfwaffe reinzugehen, weil ich habe wirklich keine Munition mehr. <lacht> Sie für eine gucken. Wieso sitzt der auf Motorrad, Alter? Oder kann ich die darunter... Okay, bin drin. Hm? Sehe ich. Der Kamionett. Check ihn. Okay. Healing. Was soll ich checken? Okay, die fahren alle weg, hey. Das ist ja nice. Schön verpackt Sagt das doch früher? Ich habe keine Ahnung. Äh, Kamerasteuerung ausschalten. Der jetzt kommt eine Teams Benachrichtigung. <lacht> ich hoffe man hat es nicht gehört. Das sind wieder zwei. Das darf doch nicht wahr sein. Oh. Kann ich einen irgendwie ablenken oder so? Blendgranate. Aber dann. Das ist es ziemlich laut, ne? Ich glaube, wenn ich irgendjemanden alarmiere, bin ich am Arsch. grabben, grabben, grabben. Töten. Einfach zur Sicherheit alle wegmachen. Hat der. Oh, why? Das nur der. Oh, doch nicht! Hä? wo kommst du her? Ich hab doch. Hä? Was hab ich gedrückt? Raus, raus, raus, raus, raus. Jetzt sind alle in Alarmbereitschaft. Das war eine Blendgranate, ne? Die hat nichts gebracht, ich bin tot. Weiter geht's. Alter, jetzt bin ich wieder hier. Die steigen da jetzt ein. Okay, der dreht sich nicht um. Jetzt muss ich hier wieder den richtigen Spot finden, um die Scheiße aufzumachen. Als wenn das nicht gelevelt hat, also das Level nicht gespeichert hat. Wie kacke ist das denn? Gehst du auf, oder? Danke. Ich muss erstmal hier runterkommen, Alter. Oh, ich kenne die Mission, glaube ich. Aus dem Trailer. Das ist ein fucking Geschütz. Das ist ein fucking Geschütz. Wie soll ich das denn machen? Ah, ich finde den Wagen in der Lob Ach so, das ist ein Auto. Ich wurde gesehen. Ich wurde gesehen. Ich wurde gesehen. Weg, weg, weg, weg. Hier ist der Wagen. Was soll ich damit machen? Was soll ich damit machen? Hilfe! Ich soll die jetzt töten. Das sind doch gefühlt 30 Leute. What? X? Kill this!